äußerst spannende Projekte, Apps, Webseiten, äh, Entwicklungen hier. Ein, eine weitere, nämlich äh, die Nummer 5 von unseren sieben Projekten, äh, nennt sich Healthy Eating und ist vom Team äh, Denise, Anna-Lena und Milena. Äh, drei Jugendliche, die vor Jugendhack noch kaum programmiert haben und nun an einem einzigen Wochenende eine App zum Thema gesunde Ernährung selbst entwickelt haben. Bitte auf die Bühne. Hallo, ich bin die Anna-Lena und bin von der Gruppe Healthy Eating. In der App geht es darum, dass man ein Essen auswählt. Und wenn man da ein ungesundes Essen ausgewählt hat, bekommt man eine gesündere Alternative. Die Rezepte sind von der Sascha Waleczek, die hat die Faustformel entwickelt und Pro Mahlzeit sollte man eine, ha eine Handfläche Eiweiß, zwei Fäuste Gemüse und eine Faust Kohlenhydrate essen. Und nun ein Video von unserer App. Also hier sieht man das Startmenü, wo man auswählen kann, Frühstück, Mittagessen oder Abendessen. In unserem Fall haben wir das Frühstück gewählt. Dann sieht man drei Menüwahlmöglichkeiten Menü äh, und bekommt ein Rezept. Ähm, erst die Zutaten und danach das Rezept. Dann, äh, nach dem Frühstück, wird man direkt weitergeleitet aufs Mittagessen. Wieder Rezept, also Zutaten und danach die Zubereitung. Mit dem OK-Knopf okay äh, kommt man auf die nächste auf die nächste Position. Ähm, vom Mittagessen wird man zum Abendessen weitergeleitet und kann sich auch hier, bekommt man ein Rezept vorgeschlagen. Ähm, mit dem OK-Knopf okay kommt man weiter. Ähm, es gibt auch den Back-Knopf, mit dem man auf die, auf die Zutatenliste zurückkommt. Nach dem Abendessen kommt man wieder ganz normal zurück auf den Startbildschirm und kann von neu anfangen. <lacht> Also, hallo, ich bin Milena und ich habe mich ums Design gekümmert. Ich habe auch ein bisschen mitprogrammiert, aber ist egal. Ähm, eigentlich, konnte man, also eigentlich konnte man da nur Hintergründe machen beim Design jetzt so. Und ähm, ich habe die Hintergründe mit Paint 3D gemacht, weil es einfach übersichtlich ist, einfach zu nutzen ist und halt leicht ist. Und ähm, zuerst habe ich die Hintergründe ähm, auf ein Blatt Papier gemalt, also vorgemalt ein bisschen. Und dann habe ich die in Paint 3D gemalt und dann in die Zulip-Gruppe von uns geschickt. Und dann... Ja. Danke an unsere Mentoren! Isabella und... Das nah. das nah. Vielen Dank an das Team von Healthy Eating, Denise, Anna, Lena und Milena.